Hallo und herzlich willkommen beim Fuchs und meinen Top 3 der finnischen Marken zur Bekämpfung der Tuberkulose. Diese im Stichtiefdruckverfahren hergestellten Marken gab es zwischen 1946 und 1962. zeigten die ersten Marken noch Kinder, Ärzte und Pflegerinnen, die man ab 1949 zu Naturthemen über. Mit der Ausgabe im Jahr 1962 endete diese beliebte Markenreihe mit ihrem markanten dreifarbigen Erscheinungsbild.